Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Anirulpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir uns noch ein bisschen hier umgeschaut in den ganzen Sektion. Entschuldigung, musste aufstoßen und ja, wir müssen jetzt wieder einen Weg vorbereiten hier für unsere Gruppe und wir müssen die Nummer 4 betätigen. So, das ist mein zweiter Versuch übrigens, wie ich jetzt hier gerade aufnehme, weil ich habe erst den falschen Schalter aktiviert und ja, blöde ist ja, das ist ein gutes zeichen weil ich habe erst den falschen knopf hier betätigt und ja das problem ist ich kann mir jetzt nicht einfach so mal kurz hin und her wechseln ich muss erstmal wieder hier hochlaufen dann muss ich die gruppe wechseln dann müsste ich mit clouds gruppe ja erstmal dahin laufen dann sind hier übrigens noch gegner die ich erledigen muss und ja ich habe wortwörtlich so sieben acht Minuten irgendwie bin ich nur hin und her gerannt. Ich habe Zeit verschwendet, habe ich mir gedacht, ja, starte die Aufnahme noch mal neu. Das ja, wäre voll Zeitverschwendung gewesen. So, jetzt muss ich hier durch. Muss ich da hochklettern. Die Gruppe wechseln. Dann bin ich mit Cloud und Barrett da oben lang gelaufen. Hab gemerkt, ha, ich habe das falsch aktiviert. Da muss ich wieder zurücklaufen. Da muss ich wieder mit dem Mails hier durchrennen, wieder die Gegner erledigen, den richtigen Knopf drücken, schon wieder hier zurücklaufen, schon wieder die Gegner besiegen, schon wieder die Gruppe wechseln. Und ja, war eine massive Zeitverschwendung. Also, deswegen habe ich gedacht, ja, mach mal neu. Das also sind Kisten. Sieht so aus müssten wir seinen Plänen folgen und Sektion 4 aufsuchen. Die Tür müsste offen sein. Dafür haben wir gesorgt. Verstanden? Ja. Wartet, wo ihr seid. Hier kommen wenigstens Cutscenes oder sowas. Also, also nicht cutscenes, ja. aber lass uns mal zurück zu der Tür gehen. Das sind schon mal gute Anzeichen, dass hier ich, ich was richtig mache. So, hast du stehlen, feindes können. So ich habe mal das hier miteinander verbunden. TP-Absorption. Also wenn ich mit irgendwas Schaden mache, dann bekomme ich tp in höhe des zugefügten schadens 20 prozent und da steht auch in der beschreibung dass man halt mit feines können verbinden kann und was ich so geplant habe ist jetzt meine, Au meine eis auch einzusetzen und die macht ja dauerhaft schaden deswegen sollte ich jetzt ja vielleicht so ein tp jedes mal zurückbekommen oder so nehme ich mal an wenn ich damit meine gegner treffe keine ahnung da will ich machen ich tue mal analyse so, ich habe jetzt glaube ich genau ich habe jetzt zwei hier analyse gegeben ich wollte sowieso glaube ich tiefer äh, cloud hier analyse geben damit die beiden gruppen analyse zu jeder zeit haben und ja ja machen wir weiter einer zu also wenig Gott. Ja. ja ist es warum ist die karte jetzt mal weg ich muss sie jetzt mal wieder einstellen So, äh, hier war zum chillen hier müssen wir ganz ja ne? ja der wird ganz sicher ihr leben kann schaffen der Typ hat sehr gute Menschenkenntnis. Ja. So wie ich. Auf den kann Was? man sich verlassen. So wie auf mich. Ja, der Weg ist auch schon gemeint, dass sehr viele Todesflaggen fliegen über Wetsch. Und ja, finde ich auch. Mich irgendwie vergessen zu erwähnen. So. Ich habe auch so das Gefühl, hat der irgendwie sicher hier irgendwie noch sterben wird weil warum sollte er sonst jetzt hier sein und hier passiert irgendwas pass auf nee, okay ich war so ein großer raum deswegen habe ich gedacht ähm. oh ja warum muss es mich dafür schubsen ja für meine konterstellung So, hier kommt irgendwas hey dich kenne ich glaube ich bist du nicht erst viel später am boss oder so Und die ganzen einzelteil hier kaputt gehen da versetzt sich ich, ich brauche analyse analyse da ist analyse macht reif aber der wird zerlassen er ist normaler gegner genau die rollen sich so ein und gehen dann auf einen los so genau Wirksam, ganz wirksam. Immun, was auch immer das ist. Was ist. ist das schon wieder passiert? Oh. Ach so, ich bin bei steuern steuern Stimmt. Ja, super. Na gut. Ähm, oh nein. Äh Das wird nicht klappen okay, äh, das kann man ja nur ausweichen Das ist schon wieder so ein Gegner, der so unnötig schwer zu bekämpfen ist, habe ich gefühl. so Gefühl. ich will das hier einsetzen. Na, guck mal, ob das funktioniert. Ja, ich bekomme TP. Jeden Schlag. zehn sind zwar immer nur 10, aber hallo. ist auch was. So, äh, ich mache mal Regena. Und Duberit, du machst mal kurz Chakra. Der verhält mich, glaube ich, mal. Okay, kann ich nicht kontern ah. Oh, oh. ich jetzt eine fernkampf auf hätte mit Barrett. das wäre natürlich sehr toll das haben wir wieder diese angriffe ne? schafft hat schon Barrett? ich glaube an dich Ich ein paar rein hier. Oh. Okay, das ist jetzt. Oh Gott, nein. Äh, nee, warte, wir hatten nur ich zwei. auch so, voll nervig zu bekämpfen aber geht schon no, jetzt aus da aus verdammt oh, geht jetzt zu den anderen hi aber die sind noch ein bisschen schwächt in die fresse ja, wir sind ja zu dritt, also wird schon auch vielleicht auch no. wenn wir irgendwie voll wenig luft zum atmen gibt manchmal oh, hi. Ah, super voll gemacht so äh, ich halte ich mal hoch er ist, ne? nichts dagegen, oder? Okay, das ist ja wohl viel einfacher hier, ne? Es ist tiefer halt. Mal zum. Ja, kann sie ihn treffen, eben einige. Ha, ja, ist einfach da durchgegangen, hab da gesehen. Damit wird sie aber nicht treffen, deshalb blöde. So folger. Boom. Ich den gesehen. Aha. Oh nein, oh nein, der bringt mich um. Oder auch nicht. Oha mal ausweichen. Gut. So, komm her. Komm her. Habe ich geschnitten. Was trifft du ihn damit? Ähm, ja, okay, ist gut. Tiefer. Der Gedanke, der zählt. nämlich an. Warte mal. Strahl Vergeltung. Ja. Zu wenig. Ja. Au. Einer Wind bitte. Geheilt. Okay. kann so, komm mal von hier aus, genau. Jawohl. Oh, der war gut. Oh, schaut euch gerade right an. Was soll das? Oh, Elts. Oh, genau wie im kampf feuer oh, das war badass. sie haben ihn besiegt aber das soll Ich damit. Dann wollen wir mal die nächste Runde des Tests einleiten. war schon wieder ein Bild für die Götter? Was ist da oben schon wieder los? Oh, da war eine coole Überleitung. Na dann mal los. So, kommen wir jetzt zu den anderen. Den anderen meine ich alle beide. klaut und Barrett. Der Fahrstuhl ist sicher. Vertrau Wieso? Na gut, wenn du das sagst. Kommst du darauf? Jetzt kommt da so Gas raus. Pff, ah. Oh, das glaube ich ehrlich gesagt nicht habt ihr das gehört okay ein verdächtiges klopfen ich habe nichts gehört Ich habe den ton von meinem fernseher zu leise damit kein echo kommt Warte, machen wir Pause. Oh. von hier aus verschlossen zu sein sollen wir sie aufmachen yeah. Ah, ist die ganze Gruppe wieder vereint? Oh. Kommt rein. Oh. Endlich wieder vollzählig. Also nichts wie durch da. Und hör auf, aufs Dach. Auf der anderen Seite ist ein Fahrstuhl. Mhm. Ob er fährt oder nicht, liegt allerdings an Hojo. Ja, super. Aber wäre so geil, wenn jetzt alle teile der Gruppe werden, ne? So, ja, gute Frage. Ne? Warte mal, kann ich überhaupt? Gar nicht die Gruppe wechseln, er ne? nee, sieht nicht so aus. Na gut, da finde ich so komisch. ne Warum kann man Red nicht steuern? Ich meine, guckt euch das mal an. Wo oh, ist seid Ja, guck mal, das sieht doch noch voll aus, als wäre hier unten irgendwie noch Platz irgendwie für jemanden. haben sie bestimmt schon geplant aber dann weiß ich nicht haben sie wieder ein sie hatten sie wieder zeitmangel und dann konnten sie doch halt nicht irgendwie hinzufügen ne? der fall von vielen großen spielen egal. glück der fahrstuhl funktioniert anscheinend dann hat hojo vermutlich was er wollte das haben wir gar nicht die Einsätze hier irgendwie gemacht, ne? Die Sektion, glaube ich. So haben wir den Filler erledigt. Noah. War aber nicht so im Original. Nach jetzt sind wir hier da, wo wir sehr viel Rot getroffen haben, ne? Oder nee. Ist denn hier los? Was ist hier los? Jemand war hier. Das ist doch unsere Richtung. Geht Jemand war hier. Ihr habt doch gesehen, wer da gerade war. wir haben den doch auch gesehen, oder? Und Todjort den auch gerade gesehen auf dem Terminal. Das war will ich mir nicht ein. Ach, wir sind dann dem punkt der story angekommen haben sie aber einige jetzt sachen geskippt. gibt fast am Ziel. Da außer Dabei kommt jetzt noch. Nur noch das büro des direktors und das dach Warte. wenn wir darauf gehen gibt vermutlich kein zurück mehr bist du sicher dass du das tun willst oh. mit dem fahrstuhl von gerade kommen wir zurück zum zentralen kontrollterminal wenn du noch was erledigen willst du es jetzt gezeugt äh, neu erledigen gibt es noch nichts mehr ich habe ja alles erkundet oder ich meine sektion 1 haben wir jetzt irgendwie nicht glaube ich Ich kann ja nichts erledigen, also hier ja, diese Kampfbrüchte, die werde ich sowieso nicht mehr schaffen. Ne? Die drei Dinger. Ja, gehen wir weiter nach oben, ne? einfach weiter mit der Story. hat ja, hat irgendwie so das Klang jetzt schon sehr nach finaler Kampf und so. Ich bin bereit. Lasst uns gehen. Dann haben wir aber eine Menge Sachen. Es gibt erstmal. Außer also da kommt jetzt alles noch was. Blutige Spuren. Ist aber hart zensiert. Im Original war das echt Blut. Also rotes Blut. Ja, also sind wir schon an dem Punkt. Normalerweise ist das so, Spoiler. Wenn man irgendwann mit dem Aufzug gefahren ist, dann kam ja Root und hat einen festgenommen sozusagen und man wurde von dem Präsidenten, vor den Präsidenten gebracht und dann sind wir gefangen gehalten worden und mussten erstmal ausbrechen. Und dann auf einmal sieht man so eine, wenn man ausbricht hier, so eine blutige Spur, die sich bald hinzieht. und Genova hat man auch gefunden allerdings in so einem sehr viel kleineren Tank und nicht in so einer riesigen so einer riesigen Grotte sage ich mal wie vorhin und ja dann ist man irgendwann zu diesem Punkt gekommen mit dem Blut dieser Blutspur die man folgen musste durch das ganze schinerale Gebäude und ich nehme jetzt an wir sind jetzt an diesem Punkt gelangt von der Story und oh Gott die Kamera ist sehr soll also glaube ich so gedacht sein, dass die Kamera so komisch ist ne Jetzt ist wieder normal. Also ich nehme an die Spur führt uns jetzt zum Präsidenten. Also war schon verdammt nah am Ende. Hm, von wo kommt das denn? Ist das Hört ich höre halt kaum also ich weiß nicht wer es sein könnte aber ich kann mich ja noch mal ausruhen ja ich mache es mal pause ich weiß ich soll ich jetzt hier einen schnitt machen oder so weil das sieht schon sieht schon stark nach endspurt aus als ja, kann ich ja noch schneiden oder so, ne? Davon wo kommt denn die Stimme von hier draußen? Ja, kommt echt von draußen. Oh. Ist da jemand? Hi, Präsident. Oder Direktor, was weiß ich. mir! Sehen, an, wen haben wir denn hier? Bitte, ich halte das nicht mehr aus. Ich gebe euch, was ihr wollt. Oh. Oh. Denk nicht, dass du dich freikaufen kannst. Hilfe! Oh. Oh. Helft mir. Ich erfülle euch alle Wünsche. Das ist gar nicht mal so kompliziert. Wenn du abkratzt, sind 90% meiner Probleme schon gelöst. Reden wir lieber über die restlichen 10%. Hört euch den an. Hängt am Abgrund und will noch verhandeln. <lacht> Alter! Das kommt aber nicht so im Original vor. Du lässt das in ganz Midgar übertragen. Zuerst wirst du höchstpersönlich die Sache mit Sektor 7 aufklären. Und danach wirst du verdammt nochmal unseren Namen rein. Avalanche hat keinen Krieg im Sinn. Alles was wir tun, tun wir für die Menschen. Und um das Leben des Planeten zu retten, das und nicht mehr, sagt den Leuten, dass ihr eure Fehler einseht. Hast du kapiert? Verstehe. Ihr sorgt euch um euren Ruf. Hm. In der Tat nicht ganz unwichtig. Vielleicht sogar wichtiger als zerstörte Reaktoren und die Zukunft des Planeten. Hä? Du ihr seid ja so naiv. Wahrheit, Freiheit, Ansehen, Recht haben. Jämmerlich selbstbezogen. Und erst die Idee einer Welt ohne Shinra. Die Vision einer Welt ohne Mako. Was wäre dann noch übrig? Glaubt ihr, die Leute würden ein komfortloses Leben begrüßen? Nur um einer wagen und weit entfernten Bedrohung zu entgehen? Es hat euch sicher Spaß gemacht, die Helden zu spielen. Doch, das ist vorbei. Ich gebe dir eine letzte Chance, zu erkennen, was Gerechtigkeit wirklich ist. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Verrat es mir. Was ist für dich Gerechtigkeit? Idiot! Was interessieren mich haltlose Wunschvorstellungen? Wichtig ist einzig, was sich umsetzen lässt. Man muss seine Chancen erkennen und alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Und dabei darf man nie auch nur mit der Wimper zucken. Huh? Schieße mit der Abmessbin ab. ab. <lacht> oh. ist das. Das ist der Ursprung von allem. Oh. Hi. Okay. Spontaner Bosskampf, so wie es ausschaut, aber die machen wir dann im nächsten Part. Ähm, ja, hier haben sich auch einige Ereignisse ein bisschen verändert. Ähm, folgendes Und zwar sehr äh, viel im Original hat man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen. Und ja, wenn man diese Blutspur gefolgt ist im Original, dann hat man einfach nur gesehen, wie der Direktor ähm, tot an seinen Platz sitzt mit einem riesigen Schwert im Rücken und erst dann wird erstmal der name sehr erwähnt und ja wir sind jetzt wieder sozusagen so im filler bereich passieren wieder irgendwie einige zusätzliche sachen und, ja Barrett wurde natürlich auch nicht abgeschlitzt weil sehr dann diesen teil noch gar nicht da war und ja und ich habe gesehen irgendwie einen von dieser geist ein von diesen geistern hat glaube ich versucht Barrett zu heilen so wie das aussah und was auch irgendwie wieder ironisch ist weil die viecher die sollen ja irgendwie dazu da sein die äh, das schicksal hier in die richtige richtung zu lenken und es ist irgendwie so als würden die irgendwie verhindern wollen dass die story vom original irgendwie verändert wird deswegen ja jetzt sollte halt nicht sterben weil sehr viel war im original nicht da und deswegen heilen wir ihn jetzt also keine ahnung so und jetzt sind wir in ähm,